Wir haben zurzeit 45 Auszubildende in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie Gärtnerfahrrichtung, Garten- und Landschaftsbau. Also gefordert ist bei uns der Qualifizierende Hauptschulabschluss. Man muss aber schon sagen, dass es mit diesem Abschluss relativ schwierig wird. Da ist ein hohes Fleiß und Motivation vonnöten. Besser wäre natürlich der Realschulabschluss. Man sollte gute Nöten in den Fächern Mathematik, Chemie und Biologie haben. Und die haben dann Blockunterricht, die gehen dann alle paar Wochen, sind die dann immer für 14 Tage, oder drei Wochen in der Berufsschule. Und das wird dann miteinander so verbunden. Also es ist duale Ausbildung, duales System. Welche Fähigkeiten und Kompetenzen sollten Auszubildende bei uns mitbringen? Ganz klar Teamfähigkeit. Wir suchen bei uns im Betrieb keine Einzelkämpfer, sondern da wir in Lehrgruppen ausbilden, welche diese Gruppen integrieren können und einbringen können. Natürlich sollten sie auch körperlich belastbar sein, weil ein Großteil der Ausbildung im Freien erfolgt. Und natürlich, wie in allen anderen Berufen, sollten sie natürlich auch Fleiß und Ausdauer mitbringen. Also die Ausbildung des Gärtners uns in den Gartenmeisterbereichen, sowie in der Baumpflege und in der Baurekonstruktion. Ausbildungsinhalte, die wir nicht vermitteln können, werden durch überbetriebliche Ausbildungsstätten in dresden pölnitz und Dresden-Bottom durchgeführt. Ja, also ich bin die Pauline und ich komme aus Thüringen und bin hier nach Leipzig zugezogen und ähm, bin im zweiten Gärtner. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe halt Abitur gemacht und habe vor, dann nach der Ausbildung noch ein Studium zu machen, Landschaftsarchitektur. Und ähm, nehmen halt sozusagen die Ausbildung als gute Grundlage, weil wir halt super viel lernen und schon ganz viel Pflanzenkunde machen. Und ähm, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ihr müsst auf jeden Fall Interesse am Beruf haben, das ist ja klar. Also ihr müsst gern draußen sein, ihr müsst auch gern bei jedem Wetter draußen sein, weil wir müssen im Sommer raus, wenn es heiß ist und im Winter, wenn es kalt ist und bei Regen, Wind, wie auch immer. Ähm, ja, na klar, ihr müsst im Bio auch ein gewisses Interesse haben und gut sein, denn es geht ja viel um Pflanzen, botanische Namen, ähm, ja, Chemie, Mathe, Deutsch natürlich. Wir machen hauptsächlich Pflege, heißt also Unkraut, Gehölzschnitt, Laubhaken und so weiter. Aber wir haben halt auch äh, super viele überbetriebliche Lehrgänge. Ähm, zum Beispiel Teichbau oder ähm, Dach- und Fassadenbegrünung, äh, Wege- und Platzflächenerstellung, heißt also Pflastern. Also wie ihr seht, hier sind ja Staudenbeete, also das sieht jetzt halt nachher noch nicht viel aus, aber im Sommer blühen die dann halt super schön und ähm, und wir ähm, stechen jetzt hier gerade die Kanten ab, weil, wie ihr seht, wächst eben das Gras über die Kanten und das sieht ja nicht schön aus und ist auch für die Pflanzen nicht gut, wenn halt das Gras sich in den Stauden absetzt. Und deshalb ähm, spannen wir hier jetzt halt Schnüre, damit es gerade ist, messen alles ordentlich ab und ähm, stechen dann mit dem Spaten die Kanten gerade nach, damit es wieder schön aussieht und ähm, für die Pflanzen wieder genug Platz da ist. Bisher haben wir in dem Beruf Gärtner jährlich zehn Auszubildende eingestellt und ab diesem Jahr wollen wir das bedarfsgerecht zurückfahren auf insgesamt fünf Auszubildende.